Und Oskar, jetzt kommt unser Stichwort, wie wäre es jetzt mit einem Pilz? <lacht> jetzt fahren wir mal Biergarten. Wir sind auf der langen Straße Oskar, ja, ne? da geht es glaube ich zum Marktplatz. Von dort sind wir gekommen, da liegt unser Schiff im Hafen. Hier ist das Myriceum und jetzt kommt ein absoluter Insider-Tipp. Denn so am Wasser am Hafen kann ja jeder sitzen, aber wir gehen hierher. Biergarten. Wir sehen schon, also hier dieser wunderschöne Torbogen, wo wir durchgehen. So, und hier die Fotos, ähm, was hier schon alles so los war. gibt es auch eine Besonderheit, hier gibt es nämlich einen, äh, einen Brunnen und es gibt einen Amboss. Da ist er. So, wir suchen Frau Götz, wissen Sie wenig wo die ist? Ah, alles klar, danke schön. Äh, junger, fremder Mensch. <lacht> Entschuldigung, wir sind mit Frau Götz verabredet. Die ist hier. <lacht> Hallo Leute. Hallo. Na, los, Na? du zeigst uns jetzt mal bitte hier deinen Biergarten. Beim Biergarten, du stehst ja. schon mittendrin. Wir sind mittendrin, also hier, Innenbereich. In meine wunderschönen Schmiede. Weil es mal eine alte Schmiede war. Okay. so, Aber das ist nicht das einzig Besondere, sondern wir gucken nochmal raus. Denn, äh. Wie gesagt, wunderschöner Garten. Es ist noch ein bisschen frisch jetzt gerade hier. Aber trotzdem sitzen sehr, sehr viele Leute hier, oder? Dafür, dass wir nur 11 Grad haben. Elf Grad. So, Hallöchen. Und, äh. Der neben, Brunnen. Neben dem Amboss, den wir hier sehen. Also, ihr habt wirklich hier, das war mal eine Und Wo lasse ich jetzt mein Pferd beschlagen? Das muss ich jetzt noch wissen. Ja, die Pferde kannst du herbringen. Okay, alles klar. So, ne? Dann habt ihr noch einen Brunnen. Ja, Los, zeig uns den Brunnen. Hier. Ja, genau. 9 Meter tief. Weißt du, das ist nämlich, nee, kann man es erkennen, nicht... Ich der sagen. tiefste Brunnen von Waren. Der tiefste Punkt von Waren überhaupt? Auch der tiefste Punkt. Alles klar. So, ne? Und die ja. Der älteste. Muss, musst du uns noch sagen, also wir wissen der schon. Der älteste Brunnen. Es gibt ja neben dem Lüpser auch belgisches Bier. Das gibt es ja. glaube ich auch nicht überall. Was gibt's, sind sonst so die Spezialitäten? Das Kreisberg läuft auch gut. Ah, okay, habe ich auch schon gehört. Ja, Und ne? die Biercocktails. Okay, aber sie redet nur über Getränke. Gibt es auch was zu essen? Ja. Mhm. Was gibt es überhaupt? Bockwurst, Bratwurst, Knacker mit Kartoffelsalat, mit Brot, Eierkuchen für die Kinder, Milchreis. So, und äh, Soljanka, und liebe Besucher und Touristen aus den Gebrauchtbundesländern, googeln Sie das Wort. Das essen wir hier. Ja, nee, schön hier. Wirklich, wir freuen uns. Und dafür, dass es noch relativ frisch ist, sehr gut besucht. Wir haben schon gesagt, es ist eigentlich ein Insider-Tipp, aber es gibt ziemlich viele Insider hier gerade. Weil wir auch die älteste Kneipe hier sind. Ah, okay. Verstehe. ist alles alt ja. hier. Gut, alles klar. Also, darf man das weiter sagen, dass es hier so toll ist bei euch? Unbedingt, ihr müsst. <lacht> Alles klar. Also, du hast viel zu tun. <lacht> Tschüss. Ciao. Ja, richtig toll hier, oder? Ja. Also, bis auf manche Besucher, das ist so. Aber die kann man sich ja nicht aussuchen. Ich <lacht> finde, so. genau, Oskar, der sieht verdammt aus wie dein Butzführerscheinprüfverhund, ja. ja, <lacht> Hallo? So. Also dann. Oh. Also, hier müssen wir dringend mal hergehen, oder? Ja. <lacht>